So, ein weiterer Nachtrag äh, zum Buch IQ ist nichts, Unbildung ist alles. Und zwar, <lacht> ja, ihr werdet vielleicht ein bisschen überrascht sein, dass ich auch in letzter Zeit nicht so viel veröffentlicht hatte. Aber äh, in diesem Fall, Methadon ist gleich Teufelszeug. Ich werde in diesem Fall mich ganz kurz fassen, weil ich werde auf einen anderen Kanal verweisen. Einen Kanal, den ich extra dazu veröffentlicht habe jetzt, weil das hat jetzt mit Mathe und Physik und Sport eigentlich nicht viel zu tun. Nur ganz kurz, mir ging's blendend die ganzen Jahre. Ich habe reingehauen, dass die Fetzen fliegen. Ich habe ja, hab alles gemacht, was ich machen konnte. Musik oder Fliegen oder Sport ja, dann bin ich vom Reck runter, habe noch geduscht und bin ins Krankenhaus. Und wie es mir da ging, was da alles passiert ist, das erzähle ich euch dann auf diesem Kanal. Und zwar, ähm, ich mache auch den Verweis zum Schluss, beziehungsweise unten in der Videobeschreibung. Krebs und Methadon, Teil 1, mein Freund Krebs. Und Methadon, wie alles begann. Aber auch nicht bloß bei meinem Freund, sondern auch bei mir. Gut, seid gespannt, geht drauf, guckt euch an. Ich werde euch da immer wieder nur dort, was dieses Thema angeht, weiterbilden bzw. auf dem Laufenden halten, wie es mir geht. Mir geht es übrigens jeden Tag besser. Auch dank Methadon äh, und so weiter und so fort. Also hier ist jetzt erstmal Schluss, was das Thema angeht. Äh, Methadon und Teufelszeug und Krebs. Sondern äh, das geht wie gesagt auf diesem Kanal weiter. Hier geht es dann weiter mit Physik, Mathe, Sport, irgendwelchen anderen Dingen. Aber auf keinen Fall eben wie mit dem Zeug. Ja, ich werde wahrscheinlich auch noch Nachträge machen, weil äh, wenn die Idiokratie droht, dann ist ist eigentlich schon zu spät. Idiocracy, vielleicht werde ich den Link noch anfügen. Äh, Guckt euch an, Idiocracy, 3 äh, Minuten Trailer, der sagt alles. Na dann, ich wünsche euch was Schönes, bis zum nächsten Video hier, beziehungsweise bis zu den nächsten Videos, da gibt es viel zu erzählen, auf diesem neuen Kanal. Na dann, alles Gute, tschüss, tschüss.